Du musst im Job viel sitzen und dich nervt es, weil du merkst, dass es deinem Rücken nicht gut tut. Du willst es irgendwie ausgleichen, aber du merkst, dass höhenverstellbare Tische nicht die Wunderwaffe sind und dass es das perfekte ergonomische Sitzen auch nicht gibt und davon kein Effekt da ist. Dann habe ich was Gutes für dich. Ich habe heute vier einfach umzusetzende Übungen, die du einbauen kannst, vielleicht sogar als kleine Rückenroutine auf der Arbeit, vor der Arbeit, nach der Arbeit, sodass du einen Ausgleich hast zum Sitzen und dein Rücken sich darüber freuen wird. Viel Spaß! Grundsätzlich gibt es nicht die Rückenübung oder die Rückenübungen, die die perfekten sind, sondern es gibt immer viele verschiedene, die dir helfen können. Jeder Fall ist individuell. Aber bevor wir uns in zu viel Theorie verlieren, probier doch einfach mal die heutigen aus, weil Probieren geht über Studieren und so kannst du ins Spüren kommen und hast den ersten Schritt gegangen. Du hast was für dich und deinen Rücken getan. Die erste Übung, die du jetzt gerade sehen wirst, da geht es um die Beckenkippung hier in dem Bereich. Der erste Effekt, der relativ offensichtlich bei dieser Übung ist, ist, dass es dir sehr, sehr gut tut. Es fühlt sich relativ schnell gut an. Gleichzeitig, was passiert ist, natürlich, du bringst im Becken eine gewisse Schmierung rein und eine Mehrdurchblutung, die sonst vielleicht in diesem Bereich nicht so vorhanden ist, einfach weil wir uns in diesem Bereich nicht so viel bewegen. Auf den ersten Blick erscheint sie erstmal merkwürdig. Wer macht schon sowas, um Gottes Willen? Aber tatsächlich wirkt sie extrem gut. Und jetzt wirst du dich vielleicht fragen, okay, aber ich habe schon Rückenübungen gesehen irgendwie bei Instagram. Die sahen irgendwie spektakulärer aus. Ja, mag sein. Aber willst du eine Übung, die spektakulär aussieht oder eine Übung, die spektakulär wirkt? Wenn du grundsätzlich ein paar Übungen für den Rücken erhalten wirst oder für den gesamten Körper an sich, um dich fit und gesund zu halten und die dich wirklich nicht überfordern, dann abonniere am besten mal den Kanal. Dann wirst du einige von diesen Videos mal mitbekommen und auch immer die neuesten Informationen mitbekommen, dass es dir wirklich leicht fällt. Und dass du dich nicht immer aufraffen musst zum Sport, sondern dass es dir vielleicht wirklich leichter fällt und du Spaß daran findest. Und im Becken entscheidet sich deine gesamte Haltung. Das heißt, das Becken ist zusammen mit den Füßen dein Fundament. Und es kann das Fundament bilden für eine gute Haltung. Und grundsätzlich würde ich gar nicht so sehr unterscheiden zwischen guter und schlechter Haltung, auch wenn ich es gerade so genannt habe. Ich würde es eher nennen, eine funktionelle Haltung oder ein funktionales Haltungsmuster und ein unfunktionales Muster. Und ein funktionales Haltungsmuster erleichtert es dir, in den Stack zu kommen, sodass deine Wirbelkörper übereinander gestapelt werden. Und das ist genau die Position, wo dein Körper am wenigsten Widerstand spürt und am besten performen kann auch, also auch beim Sport. Und sich grundsätzlich am wohlsten fühlt, wo er sich am besten fühlt, wo am wenigsten Spannung im Rücken zum Beispiel auch vorhanden sind. Aber um diesen besagten Stack überhaupt einnehmen zu können, da geht es halt um das Becken. Das heißt, das Becken ist oftmals gar nicht in der Lage, diese Kippung zu machen, weil wir oftmals hier in diesem Hohlkreuz hängen. Und dann ist es viel wert, wenn wir das mal wieder aufrichten können. Und dafür ist diese Übung da, dass du ein Gespür für diese Aufrichtung des Becken wieder bekommst und dann fällt dir eine gesunde Haltung auch viel leichter. Aber grundsätzlich bei dem Thema Haltung darfst du dich gerne locker machen. Weil es ja immer von, wie gesagt, von guter, perfekter Haltung gesprochen wird und alle so immer denken, ah, ich muss mich mal wieder aufrichten, mach dich locker. Die beste Haltung ist immer die nächste. Bring Wechsel rein, steh ab und zu mal auf und mach diese vier Übungen auf jeden Fall am besten täglich. Die zweite Übung habe ich die Seiteneigung genannt oder, genannt oder auch Banane, weil du so einen schönen Bogen bildest. Diese Übung ist insbesondere gut, wenn bei dir mal ein Beckenschiefstand festgestellt wurde oder es eine Beinlängendifferenz genannt wurde. Was in 95% aller Fällen einfach nur ein Beckenschiefstand ist. Und das ist aus meiner Erfahrung relativ leicht in den Griff zu bekommen mit den passenden Übungen. Und das ist eine, die dafür sehr, sehr gut wirken kann, dass du den Quadratus lumborum, der hier seitlich verläuft, wieder auf Länge bringst und dass das Becken sich wieder in Balance bringen kann. Die Balance da ist entscheidend für die Balance im gesamten Körper. Und ob diese Wirk äh, Übung wirkt, weil ich ja davon gesprochen habe, dass es relativ schnell gehen kann, mach doch einfach einen Test. Guck, wo liegen deine Hüftknochen? Das sind die Knochen, die prominent hier rausgucken. Stellst dich vor dem Spiegel, guckst, wo liegen die, wenn du mit dem Zeigefinger drauf zeigst, dann machst du die Übung und schaust wieder, wie hat es verändert? Und ich habe da schon oft mal erlebt, dass es <lacht> direkt wirkte, dass das Becken sich direkt ausgerichtet hat. Also Versuch ist es wert. Die dritte Übung ist die Hocke mit Einrunden. Zur Hocke habe ich ja schon viel erzählt. Die Hocke ist aus meiner Sicht eine der elementarsten Übungen überhaupt, die wir haben. Und wir sollten immer wieder in diese Position reinkommen, weil es eine Grundposition ist. Wenn du zur Hocke mehr erfahren willst, ich habe schon zig Videos dazu gemacht, gucke auf die Playlist. Da wirst du noch einiges mehr dazu erfahren können, auch wie du da besser reinkommen kannst. Also auch für Anfänger. Und das Einrunden hat dann natürlich noch mal den schönen Effekt, dass dein Unterrücken mal aufgestretcht wird. Er darf mal wieder loslassen und kann die Spannung wieder loslassen, wie ich es schon sagte. Und da auch eine loslassende Atmung einbauen, dass du beim Ausatmen gerne, wenn man nochmal Millimeter mehr einsinkst. Und die letzte Übung ist vielleicht die anstrengendste Übung. Ich habe es den knienenden Krieger genannt, so ein bisschen angelehnt an den Krieger aus dem Yoga. Warum diese Übung? Welche Bewegung und welche Haltung haben wir denn im Alltag und besonders beim Sitz am meisten? Dieses Eingerundete. Was brauchen wir also? Die Gegenbewegung. Dafür ist diese Übung da. Sie kann deinen Hüftbeuger freimachen, sie kann deinen Rücken frei machen. Durch die gestreckten Arme hast du noch dein Zwerschfeld mit dabei, was mit aufgedehnt wird. Der Brustkorb. Und das Ganze erleichtert es dir, noch tiefer und besser atmen zu können sogar. Aber, wie so oft... Bei dieser Übung ist es ganz, ganz wichtig, dass die Technik stimmt. Hier ist es ganz wichtig, dass du das Becken aktiv ausrichtest, dass du den Po hinten anspannst, dass du wirklich die Hüfte nach vorne oben ziehst und dich einfach passiv, passiv dich ins Hohlkreuz begibst, weil du bildest ein Hohlkreuz. Aber im Idealfall ist es ein aktives Hohlkreuz. Ein aktives Hohlkreuz macht es das aus, dass dein Bauch aktiv ist und dich in dieser Position halten kann. Weil dann ist ein Hohlkreuz nämlich was super Gutes, nämlich eine Ausgleichsbewegung zum Sitzen. Und darum ging es ja in dem Video, dass wir einen Ausgleich schaffen zum Sitzen, dass du dich danach gut fühlst, nach diesen paar Minuten, die du genommen hast. Und dann klappt es auch mit einem freien Rücken. Wenn dir das Video gefallen hat, dann gib dem Video auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Davon profitiert der Kanal hier und wir sehen uns schon beim nächsten Mal. Ciao, ciao.